Es ist Donnerstag, der 20. September 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute spreche ich mit Olaf Müller, dem Initiator der 99%-Bewegung. Guten Abend, Olaf. Ja, hallo mein Lieber, sei gegrüßt. Vielleicht möchtest du etwas zur, zu deiner Person sagen, vielleicht einen kurzen Überblick. Blick, wo du dich so engagierst und dann, dass wir dann auf die 99%-Bewegung kommen. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Olaf Müller. Ich bin 52 Jahre alt. Ich hatte gestern Geburtstag und ich äh, bin seit 35 Jahren politisch engagiert. Ich war äh, Klassensprecher, Schulsprecher, Stadtschulsprecher, habe mich also äh, da schon sehr früh für meine Mitmenschen engagiert und äh, bin dann äh, bei, äh, na, bei meiner Bankausbildung bin ich dann auch Jugendsprecher gewesen. Auch äh, bei der HBV-Jugendgruppe habe ich also da organisiert und als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war ich dort also auch äh, Vertrauensmann. Es war also stets äh, für mich wichtig, dass ich mich äh, für meine Mitmenschen engagiere und versuche äh, Verbesserungen für die Mitmenschen zu erreichen. Ne? Und äh, dementsprechend war es für mich folgerichtig, dass ich mich damals vor äh, 35 Jahren dann auch äh, in der SPD engagiert habe habe dort verschiedene Positionen eingenommen, unter anderem war ich mal Bürgermeisterkandidat in Miltenberg, habe damals eines der besten Wahlergebnisse äh, in diesem äh, Wahlkampf damals für die Bayern-SPD erzielen können. Und es ist also so, dass ich äh, feststelle, dass sich heute die politische Lage vollkommen verändert hat und ich leide auch, mit vielem, äh, ja, vieles überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, auch was innerhalb meiner Partei passiert. Und das auch äh, sehr lautstark meine Kritik äh, vortrage dann. Ne? Ja. Und äh, es ist also so, dass ich äh, 2014 beispielsweise realisiert habe, äh, dass äh, hier ein unwahrscheinliches, äh, Russland-Bashing passiert ist über die Medien und äh, dass ich vollkommen irritiert gewesen bin, äh, wie unsere Medien plötzlich also da äh, ja, regelrecht einen Krieg herbeigeschrieben haben und auch die Politik sich sehr merkwürdig verhalten hat. Und äh, ja, selbst ist der Mann, wir sind damals also einfach auf die Straße gegangen und haben äh, mit anderen Menschen zusammen demonstriert und ich war dann äh, Mitinitiator eine Woche nach äh, Lars Mehrholz äh, von der Mannwache für den Frieden, haben wir das also dann in Frankfurt übernommen und äh, ja, haben dann sehr schnell die Situation gehabt, dass ich jeden Montag dann äh, immer mehr Menschen getroffen haben. Wir haben mit zehn Leuten angefangen und dann äh, zum Schluss hatten wir 450 Leute. Und das war also schon eine ziemlich tolle Sache. Wir haben uns eigentlich damals organisiert, rein aus dem Internet. Wir haben gepostet, dass wir unzufrieden sind und waren überrascht, wie viele Menschen das dann doch alles genauso gesehen haben. Hätte man jetzt auf die Medien vertraut oder auf die Politik, da wären wir alles Einzelgänger gewesen. Aber anscheinend war das überhaupt nicht so. Und dann haben wir irgendwann mal realisiert, dass es in Umfragen so war, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung das genauso gesehen hat, wie die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind. Ja, so war das. Und ich habe realisiert, dass viele Politiker immer nur Einzelereignisse äh, vortragen und das, was mir eigentlich aufgefallen ist, ist, dass man diese Probleme gar nicht miteinander verknüpft. Das heißt, man sieht das immer nur als Einzelereignis, was dort passiert. Aber man realisiert gar nicht oder stellt es nicht dar, dass viele Dinge vielleicht miteinander im Zusammenhang stehen. Und äh, insofern muss ich sagen, habe ich dann irgendwann verstanden, dass alle Probleme, die wir haben, oder die allermeisten Probleme, die wir haben, hausgemacht sind. Und dass sie hier mit unserer Finanzelite zu tun haben, die daraus äh, ja, Profit schlägt. Und äh, das war dann der Moment, wo ich mich dafür interessiert habe, das Licht mal auf diesen Kegel zu setzen und stellte fest, dass bereits 2006, einer der reichsten Menschen der Welt, der Warren Buffett, hier ein Interview der New York Times gegeben hat und darüber gesprochen hat, dass ein Krieg stattfindet. Und dieser Krieg wird letztendlich, sage ich, gegen die überwältigende Mehrheit der Menschen geführt. Und deswegen habe ich jetzt die 99% Bewegung hier auf Facebook gegründet und möchte ein bisschen die Menschen wach küssen. 99% der Bevölkerung zu vertreten hat ja auch ähm, war ja auch die Selbsteinschätzung der Occupy-Bewegung. Knüpft die 99%-Bewegung an die Occupy-Bewegung an? Ja, selbstverständlich. Man muss also verstehen, die haben damals dieses Interview, äh, das der Herr Buffett gegeben hat, die haben das also damals äh, auch sehr kritisch gesehen. Und äh, ich möchte es einfach nochmal für die... Zuhörer sagen, also der Warren Buffett hat am 26.11.2006, hat er gesagt, es herrscht Klassenkrieg. richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen, also das heißt, das was er dem Ben Stein in der New York Times gesagt hat, das müssen wir einfach nochmal unsere Sinne schärfen, weil das ist so leicht daher ge gesagt. Er redet hier von einem Krieg. Die führen Krieg. Das ist also kein Späßchen, was sie machen. Die führen richtig Krieg. Jeder, der weiß, wie Bilder eines Krieges aussehen, die führen Krieg. Und es ist seine Klasse, die den Krieg führt. Das heißt, es sind nicht die Arbeiter, nicht die Gewerkschaften, die hier Krieg führen. Es ist nicht der Klassenkampf, wie Karl Marx sagt, äh, die kleinen Leute, die müssen sich jetzt wehren. Und ja, Nein, es ist seine Klasse, der, äh, wo der Herr Buffett den Vorwurf macht, dass sie diesen Klassenkampf führt, diesen Krieg. Und äh, die äh, Occupy-Bewegung, die Wall Street-Bewegung, die haben sich ja damals vor die äh, ja, Wall Street gesetzt und haben demonstriert. Und ähm, das war eine ganz tolle Sache. Wir haben das damals im Fernsehen gesehen und waren ganz verwundert, dass sowas in Amerika möglich ist. Aber bereits damals, muss ich sagen, wenn da die Medien das... Äh, offensiver berichtet hätten und hätten das mal genau den Menschen erklärt, was hier läuft, ich glaube, dass das ganz anders nach Europa rübergeschwappt wäre, äh, wie das dann letztendlich nur in kleinen Tröpfchen rübergekommen ist. Das heißt, diese ähm, Occupy-Bewegung, aus der später die block bewegung also auch in Europa wurde, äh, das war ja vor allem sage ich jetzt mal eine Bewegung von jungen Studenten und äh, von, äh, ja, wie soll man sagen, nicht von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, würde ich mal formulieren. Und das, was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass die Leute aus der Mitte der Gesellschaft dieses Problem begreifen, das hier gerade stattfindet. Ich möchte versuchen, dass die ganz normalen Arbeiter und Angestellten verstehen, warum damals die Wall-Street-Bewegung sich so engagiert hat und dass das möglich ist. Das sehen wir zum Beispiel an Bernie Sanders. Denn der Bernie Sanders, der hat um das zur Erklärung nochmal zu sagen, das war der Präsidentschaftskandidat äh, der Demokraten, der Gegenkandidat von Hillary Clinton, der hat ja diese Themen auch sehr äh, angenommen und sprach dann auch von der 99 bewegung Und äh, dem Bernie Sanders, dem fühle ich mich also sehr äh, angetan, das ist ein ganz toller älterer Herr, der das alles gar nicht mehr nötig hätte, sich so reinzubringen in die Debatte, aber der das macht, auch weil er sagt, für die Kinder und Kindeskinder ist es einfach wichtig, hier diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Und wenn wir jetzt nicht reagieren, dann werden diese Finanzeliten ja, diesen Krieg in einer solchen Unbarmherzigkeit führen gegen uns dass es für unsere Kinder und Kindeskinder nicht mehr lebenswert sein wird. Das ist also auch meine feste Überzeugung. Und welche Schwerpunkte setzt sich die 99%-Bewegung bisher? Also ich muss es deutlich sagen. Ich habe auf dieser Facebook-Seite die 99%-Bewegung, habe ich ja verschiedene Beiträge gebracht. Ne? Und ähm, das, was mir ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass der alte Spruch, den wir auch aus der Zeit des alten Roms kannten, teile und herrsche, dass wir den heute als äh, sehr wahr immer wieder erkennen. Und das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist den Menschen klarzumachen, dass das eine künstliche Spaltung ist, die hier teilweise betrieben wird. Und dass wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen, dass wir den Menschen versuchen, ihnen klarzumachen, dass sie das Bild, das sich ihnen momentan darstellt, von der Politik oder von den Medien, ja, wie unsere Gesellschaft aussieht, welche Probleme wir haben, dass wir also äh, versuchen, den Menschen zu erklären. Es gibt so ein Bild, das ich da gepostet habe. Ich möchte euch kurz erklären. Da siehst du also einen Kegel. Okay? Und je nachdem, wie der, äh, von welcher Position du jetzt guckst, ja, wenn der mit Licht bestrahlt wird, dann hat der Kegel entweder äh, für den Betrachter, sieht das aus wie ein Kreis, oder wie ein Rechteck. Und jeder sagt, das ist die richtige Position. Die Leute würden sich dafür schlagen, weil sie sagen, sie haben Recht, sie reden die Wahrheit, weil das für sie aussieht wie ein Kreis oder für ein Rechteck. Je nachdem, von wo man guckt. Und das, was ich eigentlich gerne erreichen möchte, ist, dass die Menschen begreifen, dass es sinnvoll wäre, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, vielleicht sogar zwei, um das Gesamtbild sich anzuschauen. Um dann zu begreifen, dass man hier in die Irre geführt worden ist. Und dass man, äh, wenn man das gesamte Bild sieht, dass es vielleicht gar keinen Grund gibt, sich so zu zerstreiten. Dass man das ganz vernünftig gemeinsam lösen könnte, das Problem. Und äh, das ist also eine der wichtigsten Aufgaben, die Menschen erstmal grundsätzlich wach zu küssen und damit zu konfrontieren, dass der Streit, der eben künstlich in die Gesellschaft reingetragen wird, dass der also äh, nicht sein müsste und dass das ein Ablenkungsmanöver ist, der Finanzelite, weil wenn wir uns ja einig wären, dann könnten die diese Spielchen nicht erfolgreich spielen. Und also das ist das eine, grundsätzlich begreifen nochmal, dass man also vielleicht einen Schritt zurückgehen muss und das Gesamtbild sich anschauen muss. Und das andere ist, es gibt eine junge Frau, die hat also seit vielen Jahren hervorragende Videos gemacht auf YouTube. Das ist die Yasinna. Und das, was die Yasinna hier geleistet hat, ist außerordentlich vorbildhaft. Sie erklärt den Menschen, dass äh, sehr viel Energie verwendet wird, die Menschen zu manipulieren. Und das hat sie in fünf Videos dokumentiert, die jeweils etwa eine Stunde gehen. Und ich wünschte mir, dass ganz viele Menschen sich diese Videos einfach mal anschauen, damit sie begreifen, dass wir alle durch und durch manipuliert werden. Also wer glaubt, dass er nicht manipuliert wird, Ganz sicher sein, dass er der Erste ist, der manipuliert ist. Also jemand, der glaubt, er wäre resistent dagegen, der wird ganz sicher äh, manipuliert. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann, wenn man das versteht, dass äh, je Kräfte am Werk sind, die Milliarden investiert haben in diese hm, Programme, sage ich jetzt mal, der Manipulation, der Geheimdienste und so, wenn man das äh, begreift, was da gelaufen ist, dass da viele Menschen auch in diesen Programmen gestorben sind, dass äh, man dann äh, Dinge, die man im Fernsehen sieht, äh, sehr viel skeptischer äh, dann betrachtet. Das heißt, ich möchte einfach, darf ich da gerade mal zwei Beispiele bringen? Äh, ja, so. es hört sich jetzt nach diesem äh, MK-Ultra, Mind Control und ja, so weiter ja, an, was genau, mehr über Geheimdienste Beispiel, Das sind ist. ja belegbare Programme, die da gelaufen sind. Ja. MK und Ultra, da gibt es ja inzwischen noch äh, neuere. Und ähm, das, was ich einfach mal sagen möchte, mit Manipulation der Menschen. Es gab mal eine Demonstration, des Ärzteverbandes in Berlin, ich glaube, das war 2013. Und da haben die dann demonstriert gegen die Politik, weil die da äh, was machen würden, was verabschieden würden, was ihnen nicht gefallen hat. Und irgendeiner der Reporter war doch wirklich so dreist und meinte, er müsste wirklich recherchieren. Das gibt es tatsächlich noch. Und dann ist er hingegangen zu einem dieser Ärzte und hat gefragt, sagen wir mal, und wo sind Sie denn eigentlich Arzt? Er hat ihn interviewt, so wie du mich jetzt interviewst. Und dann wurde der ganz blass und verlegen und sagte, ich bin gar kein Arzt. Ja wieso, was, was, was machen Sie denn? Wer, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Schauspieler. Und dann ist er zum nächsten gegangen. Und dann stellte er fest, das sind alles Schauspieler, die dort demonstriert haben. Und bei uns wurde das in Heute und Tagesthemen und so äh, gezeigt, als ob da wirklich Ärzte demonstriert hätten. Und durch diese Recherche ist das dann aber auch in den Medien gesagt worden, was da passiert ist, dass das gar nicht äh, Ärzte gewesen sind. Nur muss ich sagen, das ist jetzt mal eine Sache, die einfach zufällig, aufgeflogen ist. Wie viele Dinge werden uns hier präsentiert als Wahrheiten, wo wir das gar nicht mitkriegen, dass das hochmanipulativ ist und dass dafür Geld gezahlt worden ist, dass das Schauspieler sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, ähm und das ist schon ein ziemliches starkes Stück. Eine andere Sache, die ich mal erwähnen möchte, ist, 2000 bei der Jahrtausendfeier ja, in Berlin gab es äh, ein Riesenparty, Party, ein riesen Sause. und jetzt muss man wissen, dass man durch Töne Menschen manipulieren kann. Das heißt, du kannst Töne machen und dadurch wirst du beschwingt als Mensch. Da freust du dich, die beschwingen dich und es gibt Töne, wenn du die wahrnimmst, dann wirst du zum Beispiel depressiv. Und dann gibt es Töne, wenn du die hörst, dann bist du aggressiv. Das gibt Und es ist möglich, diese Töne unter die Musik drunter zu legen und dass Menschen das überhaupt nicht wahrnehmen und dass dann aber Konsequenzen daraus sind, die Leute hören eigentlich eine ganz nette, schöne Musik und werden dann vielleicht aggressiv. Und das ist schon ein Hammer, ja. Und 2000 ist das tatsächlich passiert, dass äh, ein früher amerikanischer Sender, wo man weiß, dass das also ein Militärsender gewesen ist, dass der genau das gemacht hat und eine beschwingende Message unter seine, äh, wie sagt man, Lieder drunter gemischt hat. Und die Polizei in Berlin ist darauf aufmerksam geworden und hat hier recherchiert und hat das herausgefunden. Das heißt, das hatte eine solche Wirkung, dass die Kollegen der Polizei hier aufmerksam geworden sind. ist schon interessant. Also das ist abenkundig. Ja? Und äh, das muss man an diesen zwei Beispielen mal realisieren, wie Menschen durchaus manipuliert werden. Und sie haben gar keine Ahnung, wie sehr sie manipuliert werden. Und über all die anderen Sachen, das wäre jetzt sprengend für das Interview, wenn ja. ich das alles sagen würde, ich kann nur empfehlen, schaut euch einfach mal auf dieser Seite, die 99% Bewegung, diese hervorragenden Filme von Jesena an, die sie vollkommen unentgeltlich gemacht hat, einfach nur um die Menschen aufzuklären. So wie auch ich das vollkommen unentgeltlich mache, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich hatte jetzt die Vorstellung ähm, von wegen Finanzelite, also das hört sich jetzt, ähm, ja, jetzt eher so nach staatlicher Manipulation an. Ich hatte so die Vorstellung, dass die Finanzelite zum Beispiel über Thinktanks vorgeht, die dann bei sich gerne Leute vor Medien einbetten und dann ihre Propaganda in genau diese Medien einstreuen. Das war jetzt das, was mir müssen, am bewusstesten war. Entschuldige. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir ja hier von den reichsten Menschen der Welt reden, die sich in gemeinsamen Diskussionsgruppen anscheinend besprechen und... Äh, einen Schlachtplan machen, denn einen Krieg, wie Herr Buffett sagt, dafür brauchst du einen Schlachtplan. Also wer das als Verschwörungstheorie abtut, der ist ja nicht mehr ganz dicht. Also einen Krieg, wie Herr Buffett sagt, einer der reichsten Menschen der Welt, da gibt es immer einen Schlachtplan. Und dieser Schlachtplan, der muss ja dann von verschiedenen Leuten gestrickt werden. Und dafür gibt es Think Tanks und dafür gibt es NGOs und all das gibt es ganz sicher. Aber wir müssen begreifen, dass, und da bin ich ein glühender Anhänger von, dass man nicht sagt, das oder das ist die Wahrheit. Oftmals ist es so, dass das eine stimmt und das andere irgendwo auch. Das heißt, der Herr Pullmann, weiß nicht, ob ich ihn jetzt besonders vorstellen muss. Herr Pohlmann hat viele, viele Jahrzehnte für das CDF hervorragende Dokumentarfilme gebracht. Und ich habe zum Beispiel einen seiner Filme vorgeführt äh, vor äh, Bankfachklassen. Ich äh, habe damals meine Ausbildung gemacht als äh, Bankkaufmann und wir hatten dort im politischen Unterricht über diverse Dinge gesprochen, auch über äh, den Kennedy-Mord damals und habe da so ein bisschen etwas, was ich äh, erfahren habe, äh, dort erzählt und dann haben die Lehrer gesagt, nee, also das glauben Sie aber nicht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich mal vorschlagen, dass auch ich euch was beibringen kann. Und ich war ja Stadtschulsprecher und so. Und dann lasst uns doch einfach mal eine Veranstaltung machen. Die Schüler kriegen schulfrei, das organisiere ich. Und wir gehen in den Stadtverordneten Sitzungssaal und ich zeige euch dann mal einen Film von Herrn Pullmann. Und ich kann nur sagen, die Augen wurden immer größer und der Mund hat offen gestanden und die Lehrer haben dann geweint geweint, weil sie realisiert haben, wie sie belogen und betrogen worden sind. Und das ist der Job, den Herr Pullmann gemacht hat. Im CDF hat er verdammt guten Job gemacht und vor kurzem hat er einen äh, Vortrag gehalten über den dualen Staat. Und der duale Staat ist im Prinzip nichts anderes als das, was ihr kennt, als den tiefen Staat. Will heißen... Der Staat im Staat. Wir erkennen zum Beispiel den tiefen Staat in der Situation von Geheimarmeen wie Gladio. Das bedeutet, hier hat also insbesondere der äh, Dr. Ganser, Daniel Ganser hervorragende Arbeit geleistet, der ja ein super Buch geschrieben hat, äh, eine Doktorarbeit geschrieben hat über die Geheimarmee Gladio. Und viele Politiker wissen überhaupt nicht, also auch Regierungsbeamte ja, wissen überhaupt nicht, dass es hier Geheimarmeen in den unterschiedlichen Staaten gibt. Das ist erstaunlich. Das Europaparlament hat sich ja schon für Jahrzehnten darüber beschwert und Aufklärung gefordert. Ja, und äh, ich kann nur sagen, das ist sehr berechtigt. Das ist sehr berechtigt, aber die Frage ist: Was hörst du denn aus dem Europaparlament oder von der Bundesregierung über Gladio? Hörst du da was? Ich, hör nichts. <lacht> ich, nicht mehr, ich höre nichts. Wahrscheinlich haben sie nicht richtig nachgenommen. Und das ist das Problem. Das heißt, diese Dinge ne, werden äh, vielleicht mal kurz angedeutet, ne, aber für die breite Öffentlichkeit hörst du doch da relativ wenig. Also die Älteren. Von uns, also wie gesagt, ich bin Jahrgang 66, ja? die Älteren von uns, die haben damals äh, das mitgekriegt von dem schrecklichen Anschlag in München auf dem Oktoberfest. Und dass hier eine Wehrsportgruppe Hoffmann aktiv gewesen ist. Und bis heute sind die, sind die Dinge Leute genug Geld haben, dann streben sie ja wahrscheinlich mehr nach Macht oder auch danach, richtig große Dinge zu gestalten. So würde ich mir vorstellen. den Eindruck, dass es Richtung Privatisierung, Richtung mehr Krieg und Richtung Sozialabbau geht, wenn ich jetzt mir ähm, ja, anschaue, was so seit der Zeit von Bush Junior passiert ist. Mich würde natürlich interessieren, vielleicht einmal fokussieren auf soziale und wirtschaftliche Fragen. Wo siehst du Schwerpunkte, wo die Finanzelite hin will und wie hält da die 99% Bewegung dagegen? Was gibt es da bisher für Ansätze? nicht gut aus. Wir machen die letzten Reste auf diesem Planeten, wo äh, unsere grüne Lunge noch existiert, die machen wir gerade kaputt. Und äh, insofern kann ich nur sagen, wir sägen massiv, massiv auf dem Ast, auf dem wir sitzen und äh, Insofern sehe ich das sehr kritisch mit diesen Privatisierungen, ja, dass man alles nur zu Geld macht. Das wird nicht gut ausgehen für uns. Wir müssen also nach neuen Konzepten also zielen. Ja, wir müssen neue Konzepte erarbeiten. Und das wäre jetzt wieder abendfüllend, wenn ich das jetzt alles äh, im Detail erklären würde. Aber es gibt viele Menschen, die äh, sich äh, ja hier schon mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir, wie bei dem 21 und so, dass wir uns alle zusammensetzen. Wir haben ja auch unsere Netzwerke und äh, wir haben schlaue Menschen, wie beispielsweise den früheren griechischen äh, Finanzminister, äh, der sehr gut argumentiert, wir müssen also versuchen, gegen Ideen zu entwerfen und wir müssen sie in die Gesellschaft auf breite Basis vortragen und besprechen. Wir dürfen uns nicht von dieser kleinen Finanzelite dermaßen treiben lassen. Also wenn du Varoufakis meinst, ich glaube der Staat EU und äh, wenn ich mir das EU-Recht im Vergleich anschaue, zu, manchen, zu den sozialen Rechten, in manchen mitgliedstaatlichen Verfassungen. Äh, weiß ich nicht, ob das dabei rauskommt, was er verspricht. Ja, äh, ich sage jetzt, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt ja viele äh, Dinge. Ja, das ist das, wo ich sage, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht äh, an einem Punkt jetzt festhalten, ich sage nur, er hat in vielen Dingen also das sehr gut erklärt, was hier gelaufen ist, mit der Troika, und äh, man muss sich das einfach mal äh, vorstellen, ich bin immer für Wahrheit und Klarheit. Man hat den Menschen in Deutschland gesagt, die äh, Griechen wären faul und die würden einfach äh, das Geld nur aus dem S System rausnehmen, die würden über ihren Verhältnissen leben und sowas. Ja. Und wenn man aber mal anschaut, was da gelaufen ist, wie die Banken, die, gerade die deutschen und französischen Banken äh, dem, Franzö dem griechischen Staat Geld zur Verfügung gestellt haben und die Regierungen quasi die Bürgschaft gegeben haben als Ausfall. Wenn, wenn der griechische Staat nicht zahlen kann, dann würde quasi die Bundesrepublik Deutschland einspringen. Heißt, der Steuerzahler, der springt ein, um dann das Geld zu garantieren. Ich weiß. Und dann haben sie aber gesagt, ihr kriegt aber nur, nur ein Beispiel, ihr kriegt ja. aber nur diese Darlehen, wenn ihr gleichzeitig auch deutsche Rüstungsgüter kauft. Und das waren keine Kleckerbeträge damals. Und Banken rekapitalisieren für ja. äh, dann Leiht sich Geld und das sind doch die, die sind ja irre. Das heißt, die Leute haben kein Geld und, und, und äh, bitten um eine Bürgschaft Das sagen, ja, ihr kriegt aber nur viel mehr, wenn ihr gleichzeitig auch dann Rüstungsgüter kauft, die sie überhaupt nicht benötigen eigentlich. Und daran sieht man doch, dass das Ganze ein Irrsinn ist. Hier geht es doch überhaupt nicht darum, den Menschen zu helfen, sondern es geht darum, sie in eine so ausweglose Situation zu bringen, wo sie dann irgendwann die Zinsen der Zinsen der Zinsen der Zinsen, der Zinsen, der Zinsen nicht mehr begleichen können genau. und vollkommen abhängig werden. Und ich kann nur sagen, wer glaubt, dass sie das nur mit Staaten machen, der irrt. Als Kommunalpolitiker sage ich sehr deutlich, das machen die auch hier in Deutschland mit unseren Kommunen. Die werden in Situationen gebracht, wo sie irgendwann nicht mehr selbstständig agieren können, also in Offenbach, wo ich herkomme, da muss der Haushalt von einem Regierungspräsidenten quasi abgesegnet werden. Ja. Soweit sind wir. Und die Öffentlichkeit, die realisiert gar nicht, dass eigentlich gar nicht mehr die gewählten Abgeordneten über den Haushaltsplan entscheiden, sondern der Regierungspräsident. Ähm, ich wollte noch sagen zu Griechenland, diese ganzen ja. Mechanismen mit der Troika, das ist ja nur der Vorwand, man hat ja bei dem vierten Mechanismus mit der Troika, den ESM, hat man eine Riesenverarschung gemacht? Man hat in Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag reingeschrieben, dass die Staaten, für, die einen Euro haben, für alle Staatsableihen, die sie rausgeben ab 1.1.13, uh -huh. äh, da so Zusatzbedingungen machen müssen laut namens kollektive Aktionsklausel. Steht da steht aber nicht, uh -huh. was das ist. Und aber es gibt ein äh, Begleitgesetz zum ESM, Drucksache 17/9049 und in den in der Erläuterung dazu steht drin, dass das, was dieses Gesetz in das deutsche Bundesschuldenwesengesetz einfügt, nämlich Paragraph 4a bis 4k, ungefähr das ist, was in die kollektiven Aktionstauseln reinkommt. Also man muss sich jetzt keine Staatsanleihen kaufen, um das nachzuvollziehen. Und anhand dieser Paragraphen 4a bis 4k Bundesschuldenwesengesetz, das ist der Beweis dafür, dass es um ein Staateninsolvenzverfahren geht. Und da entscheidet dann die Versammlung der privaten Gläubiger statt der Troika, welche Auflagen man macht. Und das ist im krassen Gegensatz zum alten Waldenfelsurteil, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, der Staat hat das letzte Entscheidungsrecht, wo es um den deutschen Staatsbankrott nach dem Zweiten Weltkrieg ging. Also, es geht praktisch darum, mit diesen Mechanismen, immer sollen wir bürgen oder Kredite geben für ähm, andere Staaten, damit die ihre alten Gläubiger zu zahlen können und unter den Auflangs immer Bankenrekapitalisierung. Also, dass alle pleite gehen und alles privatisieren und alle Sozialabbau machen. Das ist die Logik. Ich habe mich da über zwei Jahre äh, Großteil meiner Freizeit mit beschäftigt. Okay. Ja. Also der ESM war mit Sicherheit auch keine gute, äh, keine gute Idee für die äh, Und wir sind drin, wenn, wenn Italien ja. pleite geht, wenn die EZB nicht mehr billig gebraucht, äh, so viele gebrauchte Staats, italienische Staatsanleihen kauft oder ja. wenn die nächste Blase kommt und wir dann nicht sagen, halt, hier unsere Grundrechte und Menschenrechte, die sehen wir als höherrangig als den ESM und, und wir folgen dem nicht mehr. Mhm. Ja. also wie gesagt, also die Ursprungsfrage ist wir jetzt ein bisschen abgekommen, wie sieht das aus, wie äh, tut äh, diese Finanzelite das durchsetzen und da äh, möchte ich also deutlich machen, sie machen das sicher über NGOs, sie machen das sicher über Tanks, aber sie haben eben auch den Einfluss über die äh, Medien, ich möchte da mal ein Beispiel sagen, wer sieht, wie unsere Medien sich verändert haben in den letzten 20 Jahren, das ist ja schon bemerkenswert. Wir haben früher die Bildzeitung gehabt des Springer-Konzerns und wir haben den Spiegel auf der anderen Seite gehabt. Und die haben sich inhaltlich duelliert und haben hier einen Diskurs federführend für die Gesellschaft geführt. 2014, 2015 kamen wir in die Situation, dass der frühere Chef des, äh, der bild Chef beim Spiegel wurde und die gesamte Mannschaft dort ausgetauscht hat. Heute stellen wir fest, dass es gar keinen Diskurs mehr gibt, sondern nur noch eine einheitliche Linie. So wie bei Bild, und Spiegel hat man das zum Beispiel hier auch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Rundschau. Das eine war ein tja, liberales Blatt, ich würde sagen eher wirtschaftsliberales Blatt und das andere war eine Zeitung, die sogar äh, von den Aktionären her in der Hand der SPD gewesen ist. Und jetzt muss man mal schauen, wie diese beiden Zeitungen heute in selben Horn blasen. Und das ist das, wo ich sage, da hat sich doch gewaltig was verändert, weil die blasen ja alle in das Horn des Neoliberalismus. Und so ist es also dann auch in der Politik. Also es kommt mir vor... Du kennst doch diese alten Hollywood-Schinken, diese Filme ne? mit den Piraten, wie die Piraten dann gekommen sind mit ihren Schiffen, sind an das Nachbarschiff gefahren und dann haben die die geändert ne? und dann sind die mit so Seilen von der einen zur anderen Seite rüber. Und genauso kommt mir das vor bei den Medien und beispielsweise auch in der Politik. Also ich erkenne meine SPD in weiten Themenfeldern überhaupt nicht mehr wieder. Und die CDU und die Grünen übrigens auch nicht. Und wenn ich mir beispielsweise anhöre oder angehört habe, vor etwa fünf, sechs Jahren noch, dass die Frau Merkel ja, nach links die CDU nach links getrieben hätte, dass die Frau Merkel quasi eine soziale, Sozialdemokratisierung betrieben hätte bei der CDU, Sei mir der Böse, da lache ich mich kaputt. Ich habe den Eindruck, es soll eher zwischen den Arbeitnehmern mehr Konkurrenz geschaffen werden. Ja, also ja. Da, die Wahrheit ist, dass die Frau Merkel eine neoliberale Politik betreibt. Vollkommen neoliberal. Und nur, weil die SPD inzwischen auch leider eine neoliberale Politik betreibt, wie wir es bei Hartz IV und so sehen. Und deswegen denkt man, dass die sich einfach ähnlich sind. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die CDU nach links geht oder die SPD nach rechts, sondern dass sie beide plötzlich einen dritten Weg einschlagen, nämlich den des Neoliberalismus. Und wenn du jetzt die Grünen anschaust, da ist es genauso. Das ist Neoliberalismus. Und wenn plötzlich die FDP neoliberal ist, die CDU CSU neoliberal ist, die SPD neoliberal ist, alle neoliberal sind, dann ist die Antwort auf die Frage, wer dahinter steht, doch relativ eindeutig. Man sollte für dich vielleicht mal angucken, in welchen Thinktanks oder in welchen Vereinen diese Leute genau. sind, unabhängig von der Partei zugehörig und dann werden sie vielleicht nach Parteileuten in der Talkshow, nach Parteizugehörigkeit in der Talkshow vielleicht präsentiert und gehören dann vielleicht im gleichen Verein oder im gleichen Think Tank an oder so. Genau, das, das und ich muss sagen, dass also eine hervorragende, deswegen sage ich immer Leute, ihr müsst auch differenzieren, ihr müsst genau hinschauen, ja, und ihr dürft nicht äh, alle unter einen Kamm scheren. Also beispielsweise das CDF hat eine hervorragende Sendung, die Anstalt. Und in dieser, die machen einen hervorragenden Job. Und die haben beispielsweise in einem ihrer Beiträge über die Montpellera-Gesellschaft geredet. Und wie die die Welt verändert. Und das sind ja solche Things. Und mein lieber Freund, die haben das bis ins Detail aufgegliedert, wie das alles gelaufen ist und mit dem Lambsdorff-Papier in den Anfang der 80er Jahre bis hin zu Schröder. Und ich muss wirklich sagen, da scheint sehr viel Wahrheit drin zu stecken und es lohnt sich, über die mont sich auseinanderzusetzen, um zu begreifen, was hier im Hintergrund alles läuft. Jedenfalls sind das alles Dinge, die nicht gut sind für die Mehrheit der Menschen. Ganz bestimmt nicht. Hm. Und äh, deswegen äh, lohnt es sich, wie gesagt, die Menschen überhaupt mal. Also Wir, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen es zuspitzen. Verstehst du, was ich ja. meine? Wir müssen das Ganze zuspitzen. Die Leute sehen immer nur, jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf gejagt. Ja? Aber, und das beschäftigt uns dann, aber den großen Zusammenhang zwischen dem Ganzen, den müssen wir herstellen. Das heißt, und wir müssen begreifen, dass das alles zusammenhängt und wir müssen den Leuten erklären, dass die, die das machen, ja, die planen das in der Montpellereux-Gesellschaft und wie sie, sich alle, wie sie sich alle nennen und äh, da steckt sehr viel Geld dahinter um unsere Parteien zu verändern, um unsere Medien zu verändern, um gewaltigen Einfluss zu machen. Und seitdem ich Politik mache, seit 35 Jahren, redet man darüber, dass der Mittelstand ausgehöhlt wird. Seit 35 Jahren. Und wir haben das immer überhaupt nicht wirklich ernst genommen. Wir haben gedacht, nee, das ist halt einfach so. Aber wie das zusammenhängt und heute wenn wir heute lesen, was Thomas Barnett schreibt, wenn wir heute begreifen, wie diese großen Geostrategen, die in den USA sitzen, was sie von sich lassen, und dann begreifen wir, Mensch, da gibt es ja Vordenker, die wollen diese Globalisierung, und im Rahmen dieser Globalisierung gehen die kleinen Firmen, die Mittelständler, die gehen hops, und nur die ganz, ganz Großen, die überleben. Mhm. Also ich bin jetzt kein Gegner von Gerhard Schröder, weil er zum Beispiel durch die Freundschaft mit Putin auch sehr viel Gutes bewirkt. Aber ich muss schon mal sagen, dass äh, er damals sich so eingesetzt hat für die Rettung von Holzmann und äh, auf der anderen Seite die Kleinen sich nicht so eingesetzt hat, ich denke, dass er schon auch jemand gewesen ist, der eben leider diese Globalisierung im Sinne, die ganz großen sollen sich durchsetzen und der Mittelstand wird leiden, hat er leider wirklich mit, mit vorangetrieben. Und das bedauere ich, aber das ist leider so. Und viele haben das vorangetrieben, die seit 2000 Politik machen. Was ja. also, wir zum Beispiel auch im Blick haben, ist, ähm, dass seit dem Lissabon-Vertrag im EU-Recht ja Verpflichtungen drin sind zur Vergabe der ganzen Daseinsvorsorge und auch der hoheitlichen Institutionen, alles am Privat. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, es ist, ist noch ist nicht komplett umgesetzt, weil das Lissabon-Urteil hat Grenzen gesetzt, das für das Hoheitliche erstmal verboten und jetzt versucht man es über die Staatspleite und über TTIP. Aber TTIP ist ja, hat, haben ja selbst die Amerikaner einen Schreck gekriegt, wie viel Privatisierung das will. <lacht> das ja, das schon ja. Heftig. Und das, was man auch sagen muss, was bemerkenswert ist, es ist ja halt nicht nur TTIP, sondern der kleine Bruder ist ja CETA. Hm. Und wenn CETA sich durchsetzt, können die Amerikaner, wenn sie Firmen in Kanada machen, können die ihre Klagewege auch über diesen Umweg Kanada auch wahrnehmen. Und das Spannende ist doch, dass 85% der Bundesbürger nach Umfragen damals gegen CETA und TTIP waren. Ja, war doch so. Und dass trotzdem unsere große Koalition, unsere Parteien, geholfen haben, das zum Durchbruch zu bringen und das, was ich unseren Zuhörern unwahrscheinlich ans Herz legen möchte, ist, dass sie begreifen, dass CETA zum Beispiel überhaupt noch nicht durch die Parlamente abgesegnet worden ist. Ich glaube, es müsste durch über 40 Parlamente in Europa durchgehen, um abgesegnet zu werden. Wird trotzdem schon aber, angewandt, zum Teil. Aber Sie haben es schon in Kraft gesetzt, obwohl es überhaupt noch nicht durch die Parlamente gegangen ist. Und das Spannende ist, ich höre von keinem einzigen Parlament, dass es darüber entschieden hätte. Ich höre es aus keinem Land, ich höre gar nichts mehr in der Debatte um CETA. Sie haben es einfach in Kraft gesetzt. Und jetzt höre ich nicht, dass im Bundesrat oder Bundestag darüber diskutiert wird. Und mein Eindruck, der sich bei mir festsetzt, ist, Sie arbeiten still und heimlich an den Mehrheiten. Und erst wenn Sie die Mehrheiten haben, dann tun Sie es zur Abstimmung stellen. Wir müssen das jetzt vorantreiben und müssen sagen, wir wollen sofort Abstimmung haben, solange Sie es noch nicht hintenrum manipuliert haben. Versteht, was ich meine? Ja. Das Stück, ich habe mal einen CETA-Entwurf gesehen. Undemokratisch. Ich, ich habe einen CETA-Entwurf gesehen. Da geht es ja, glaube ich, auch um äh, so Beweislast bei Gentechnik. Also äh, Gentechnik in der Landwirtschaft, äh, wer jetzt beweisen muss, dass es unschädlich oder schädlich ist. Mhm. Das war 2011. Ich weiß nicht, wie der Entwurf heute aussieht, ob das da drin geht. kann ich dir auch nicht sagen. Man muss ja einfach sehen, dass Menschen wie du und ich, wir, wir machen ja vieles ehrenamtlich. Und ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie Geld dafür gekriegt, dass ich mich für meine Mitmenschen engagiere. Und insofern hat natürlich auch, wie soll man sagen, alles seine Grenzen. Man kann nicht alles wissen. Und damit muss man auch offen umgehen. Das, wo ich die Hoffnung lege, ist, von diesem Schwarmverhalten, weißt du, dass wir viele Menschen haben und jeder ist in seinem Bereich irgendwo fit, und dass wir uns finden und dadurch auch eine gewaltige Durchschlagskraft kriegen. Das, das ist die Hoffnung, die ich habe. Okay. Du kennst auch sicherlich dieses Bild äh, mit dem äh, bösen Kampffisch. Und dann tun sich die vielen kleinen netten Fischlis zusammen und dann schwimmen sie und, und wollen den jagen. Und das sage ich jetzt mal, äh, das ist das, was wir erreichen müssen. Ja, ich, ich verstehe es so, dass die 99%-Bewegung bisher erstmal dafür sorgt, Wissen zu verbreiten, Wissen auszutauschen und aber man kann gespannt sein, welche konkreten Produkte im Sinne von Aktionen dabei rauskommen und wie gezielt dann die Wirkung ist. Ja, also eine Aktion haben wir jetzt beispielsweise gemacht. Wir sind ja, als der Herr Putin in Brandenburg gewesen ist, sind wir ja nach Brandenburg gefahren und haben hier äh, für den Frieden ein Zeichen gesetzt. Für Völkerverständigung. Und äh, das, was ja bemerkenswert gewesen ist, ist, äh, dass neben uns sich eine Gruppe aufgebaut hat von äh, jungen Syrern. Und sie wurden organisiert von einem äh, Deutschen, der äh, sehr geschäftig getan hat. Ich äh, habe dann mal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, weil diese Syrer sich benommen haben. Ich sage deutlich unmöglich. Die haben also mit Mikrofonen, die haben nur Hassparolen, also dann äh, geschrien gegen Putin, gegen Russland und also sehr bösartig und äh, ich habe dann gesagt, dass ich das also jetzt halt nett finde. Wir haben ihnen einen Teil unseres Platzes überlassen und die Polizei hat dann auch dafür gesorgt, dass sie also das Mikrofon also dann weggetan haben. Und das, was jetzt eine spannende Sache gewesen ist, ist, dass der Organisator dieser Gegendemo, dass der dann äh, durch das Goldene Tor gegangen ist, wo der Putin und die Frau Merkel sich aufgehalten haben. Das fand ich spannend. Man hat ihn einfach so durchgehen lassen. Ja, und dann habe ich mir den Einsatzlager kommen lassen. Und dann habe ich gefragt, Sie sind nicht akkreditiert. Dann sage ich, na, ich möchte auch gerne akkreditiert werden. Na, da hätten sich aber früher drum kümmern müssen. Dann sage ich, jetzt verscheißen Sie mich aber mal nicht. Jetzt sagen Sie mir mal, was Phase ist. Was muss ich denn haben, um akkreditiert zu werden, um da reinzukommen? zu ja, Na ja. Wenn er zum Beispiel beim Verfassungsschutz wäre oder so, dann wäre das für mich schon Nacht. Auswärtigen Amt, der Verfassungsschutz ist doch eher dem Innenministerium ja, ist so untergeordnet. und des Nachrichtendienstes, und dachte ja, vielleicht ich, ist auch Verfassungsschutz. Vielleicht ist auch beides, ich habe keine Ahnung. Wir wissen nur, dass ja. wir haben das wollen, dass wir das mal wissen, was das für ein Mensch ist, ja. und dass er also beim Auswärtigen Amt beschäftigt ist. Das heißt, beim Heiko Maas, ja. bei meinem Parteifreund Heiko Maas beschäftigt, ja, ja. ich muss wirklich sagen, ich Freundschaft yeah, ist. Warum dürfen die durchfahren und wir müssen laufen? Das können ja auch private vielleicht gewesen sein, die man gerade gelegen kann. Ja, ja. Dann hörst du, dass der, dass der Organisator... Wir wollen Frieden in der Welt und auch in Deutschland. Und das, was hier momentan gerade passiert, diese künstliche Spaltung der mhm. Menschen in Deutschland, ja, das ist alles ein Teil dieses Projektes. Und man muss einfach verstehen, wenn man beispielsweise unserem Dax Müller ja, gut zuhört in seinen Analysen, er davon spricht, dass der Dollar nicht mehr lange machen wird. Und als Banker schätze ich das sehr ähnlich ein. Und deswegen muss ich sagen, wenn die Amerikaner ihre Vorherrschaft behalten wollen, insbesondere im westlichen Wertesystem, und dann müssen die Europäer künstlich in die Knie gezogen werden, damit sie schwächer dastehen wie die Amerikaner. Und genau das ist das Programm, das eben gerade läuft. Europa wird künstlich geschwächt. Das sieht mir nach, danach aus, dass es keine einheitliche Finanzelite ist. Manche wollen ja auch einen Staat EU und wollen, dass die Mitgliedstaaten... Ähm, ja, praktisch alle ihre Handlungsfähigkeit an Konzerne abgeben und dann gibt es auch welche, die wollen äh, Europa schwächen, damit USA im Verhältnis stärker sind. Darf ich dazu folgendes sagen? Diese Finanzelite hat alle im Sack. Sie haben die Konservativen im Sack. Sie haben die Linken im Sack. Sie haben die Nationalisten im Sack. Sie haben einfach alle im Sack. Sie haben die Befürworter im Sack einer starken EU und sie haben die Gegner der EU im Sack. Sie spielen bei, wie bei einem Klavier auf allen Tasten. Nur dann kommt eine gescheite Melodie heraus. Und die haben nicht nur eine Taste, auf der sie klingeln. Verstehst du, was ich meine? Klar. Und das muss man einfach begreifen. Wir wollen immer es uns leicht machen und sagen, die sind Nazis oder die sind Kommunisten. Nein, sie sind alles und nutzen das nur zu dem Zweck, dass wir gespalten werden und sie aber ihre Ziele letztendlich durchsetzen. Das ist eine sogenannte, wenn ich das sagen darf, Salami-Taktik. Das heißt, stückchenweise setzen sie genau das durch, was sie wollen. Sie wissen ja, weil Sie den Plan erstellt haben, wo das Ganze enden wird. Wir sehen nur von Tag zu Tag einen kleinen Ausschnitt und können uns überhaupt nicht vorstellen, wo es lang gehen kann. Versteht, was ich meine? Das ist der Vorteil, den die haben. Sie haben die Regeln aufgestellt und wir müssen danach springen und müssen danach tanzen. Und das ist das große Problem, das wir haben. Und deswegen sage ich, wir müssen unsere eigenen Programme erarbeiten, müssen uns organisieren und müssen die dann versuchen durchzusetzen. Das wird sehr schwer, weil diese Gegenströmungen ja die gesamte politische Landschaft, die gesamten Medien, die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Und das ist, muss also eine richtige Graswurzelbewegung sein. Nun möchte ich an dieser Stelle auch eins erklären. Hm. Du hast mitgekriegt, dass in den letzten Tagen ja auch die Sammelbewegung Aufstehen sich äh, etabliert hat ja. von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Und wenn du jetzt mal realisierst, dass es Umfragen gegeben hat, wie würde, die, würde eine Partei aufstehen, abschneiden, wenn sie sich zur Wahl stellen würde? Hast du gehört, wie die Umfragen waren? Ich meine, das war noch... Ich habe mich jetzt darauf nicht vorbereitet. Ich glaube, das waren erstaunlich hohe Prozentsätze im Vergleich dazu, hoch. wie die, äh, die Linken. Äh, sonst um die 15 nein. Das, was hier rausgekommen ist, war mehr wie das Doppelte. Sie lagen in Umfragen bei 34%. Das ist gewaltig. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich habe ja in Rammstein demonstriert gegen die USRBs, weil sie von dort aus die Drohnen in die gesamte Welt koordinieren. Und habe dort Dr. Dieter Dem von den Linken getroffen und habe ihn, so wie du mich interviewst, habe ich ihn auf Olaf live interviewt bei Facebook. Und da habe ich ihm die Frage gestellt, wie schätzt du das ein? Und er sagt, also ich denke, lasst uns alle erstmal auch in den Parteien bleiben, bei SPD, Grüne, Linke, wo auch immer, wo wir sind. Ja. Hier geht es erstmal darum, dass wir gemeinsam Inhalte besprechen. Und das Problem ist, eine Partei zu gründen, ist sehr, sehr schwierig, das kostet sehr viel Geld und äh, also alles nicht so einfach. Auch die Hürden, die man dann über, äh, die man nehmen muss, ja, dann, äh, dass man so eine Partei nimmt, wie viele Leute dann unterschreiben müssen und so was, also alles nicht so einfach. Aber wenn ich sehe, wie äh, viele Menschen da, äh, sich danach sehnen, nach einer vernünftigen Linie, die unabhängig ist und nicht gekauft von der Finanzelite, dann muss man sich vielleicht wirklich überlegen, ob man nicht irgendwann doch den Schritt wagt hier eine, eine Partei zu etablieren. Ich muss es wirklich sagen, weil die Zeit uns leider, leider wirklich davonläuft und weil wir realisieren, jetzt auch nach dem, was in Dresden passiert ist, wie künstlich die Menschen gegeneinander gehetzt werden. Und das ist also schon bemerkenswert, kann ich nur sagen. Ja? Und äh, wir müssen uns beeilen, sonst wird es einen Schlag geben, von dem wir uns nicht erholen werden. Das ist leider so. Ich sehe seh hier Polarisierung, vor allem das Problem, also ich habe mir zum Beispiel Statistik angeguckt, vom wegen ähm, Polizeistatistiken zusammen mit Zuwanderung. Und ja. ich spreche es nur für das Jahr 2016, dass da bei, dass da bei Straftaten... Äh, Zuwanderer, also die definieren sie Leute, die ab 2015 hier hingekommen sind oder die Asylbewerber sind überproportional viel ähm, da eben unter den zumindest unter den Verdächtigen gewesen sind. Das kann auch daran liegen, dass Leute eher verdächtig äh, als verdächtig gelten, wenn sie ähm, halt anders aussehen. Aber ähm, was ich damit meine ist, dann kommen dann, ich finde das irgendwo schlimm, dann kommen dann Leute Leute von links, die zum Beispiel können das wir sagen, das kann nicht sein, deswegen glaube ich das nicht. Leute von rechts schlachten das dann zum Teil aus, um sich ihre alten Vorurteile bestätigt zu bekommen. Und dann schimpfen die Linken und die Rechten aufeinander. Genau. Und anstatt, dass sie gucken, hier, ich, der eine hat einen linken Blinkwinkel, der andere hat einen rechten Blinkwinkel. Und dass sie gucken, welche Lösungsansätze sie haben. Das ist hervorragend. Und, und so ist es. Und daran siehst du, dass es gesteuert ist. Weil ein normaler Mensch, alle unsere Zuhörer, die das jetzt hören werden in ihren Sesseln sitzen und sagen, jawohl, der hat doch recht, jeder normale Mensch würde nach Lösungswegen suchen. Aber siehst du, auch nur eine Partei, die versucht, mal sachlich sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Ich möchte dazu jetzt eine Stellungnahme geben, grundsätzlich. Als die Republikaner so stark wurden, ich kann es sich daran erinnern. Ja, da sind die beispielsweise in Offenbach, äh, haben die auch die 10 marke locker geknackt ja, und sind bei uns ins Stadtparlament rein. Und das war für mich als Sozialdemokraten natürlich eine böse Sache, weil die, das, die waren besonders stark in den SPD-Hochburgen hier. Und dann haben wir eine Gruppe gebildet, um die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende, Heide-Witschurek-Zoll, sie war hier Bezirksvorsitzende, Hessen-Süd, okay? Mhm. Und da haben wir dann diskutiert, was könnte man eigentlich machen, äh, damit die unsere Hochburgen, dass wir die zurückerobern. Und die Konsequenz war, wir müssen mit den Bürgern vor Ort reden und nach den Gründen fragen. Und dann müssen wir, wenn wir Fehler gemacht haben, uns dafür entschuldigen und müssen Alternativen anbieten, was wir wieder besser machen können. So, das war das Ergebnis unserer äh, Kommission. Und dann haben wir das umgesetzt und haben mit den Bürgern geredet und kann sagen, dass nach einem halben Jahr, gab es wieder, gab es andere Wahlen und da waren die Republikaner weg vom Fenster. So, so war das damals, vor über 20 Jahren. Und jetzt sage ich, was ist passiert nach der großen Migrationswelle und äh, wo die AfD so stark immer stärker wird. Jeden Tag wird sie stärker. Die Leute, die in der SPD was zu sagen haben, haben gesagt, redet mit denen nicht. Und sie haben nur schlecht gesprochen. Wenn du dir mal anschaust die Rede von Johannes Kahrs im Bundestag vor einer Woche, wie er einfach pauschal äh, die AfD dort schlecht redet und, und, und ja, sie machen genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich damals festgelegt haben. Anstatt sie auseinanderzunehmen, und zu gucken... Also, äh, anstatt mit, mit ihnen Kritik. zu reden und zu fragen, ja, was ich, wir denn besser machen, ja, sagen wir, jeder ist Nazi, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und irgendwann sagen auch Leute, die jahrzehntelang SPD, Linke und Grüne gewählt haben, was, ihr tituliert uns als Nazi, nur weil wir das immer anders sehen. Ja, dann sind wir halt welche. Das ist das Problem, ja. ja. mal noch was. Genau, ganz selten. Aber es kommt vor, sowas kann passieren, wirklich, ja. Aber selten. Was würdest du sagen, wenn in einem Fußballspiel plötzlich zwei Eigentore stattfinden? Spätestens da würde ich anfangen zu schauen, ob jemand für die andere Seite mitspielt. Genau, und was würdest du bei vier Eigentoren sagen? Da ich, klar, da würde ich natürlich äh, die Untersuchung intensivieren. würde das nicht mal auf die SPD beschränkt sehen. Ja, ja, Lass uns mal über meine Partei reden. Wie viele Eigentore haben Sie geschossen? Das kommt drauf an, auf, äh, was man sonst normalerweise meint, wo das, wo das Tor ist und äh, was man normalerweise erreichen würd, äh, wollen würde. war dann ein Schreiben pro Kroko. Das heißt, ein Wahlempfehlungsschreiben für die Kroko. Und das muss ich wirklich sagen, das ist nun alles andere wie demokratisch. Ja. Ein Wahlempfehlungsschreiben in die Wahlunterlagen zu machen. Und dann habe ich mir diese Unterlagen angeschaut und habe festgestellt, dass oben drauf steht Olaf Scholz, der Parteivorsitzende. Unten steht äh, quasi der, oder oben der Parteivorsitzende und unten der Parteivorsitzende. Das heißt nicht alle, sondern dann sind es zwei Sachen schon. Innen drin steht dann äh, äh, die Verhandlungsgruppe. Das ist wieder was ganz anderes. Und dann war das ganze Ding unterschrieben unter anderem auch von Menschen wie Sigmar Gabriel, der nichts von alledem ist. Das heißt, ich stelle fest, hier hat jemand ein Wahlempfehlungsschreiben geschrieben, wo es keine klare Definition gibt, wer das war. Das war einfach eine Interessensgruppe, die das geschrieben hat. Und jetzt frage ich mich, durften die das überhaupt? Darf eine Interessensgruppe an die Mitgliederdatei der SPD und darf da diesen das verschicken an alle Mitglieder. Und da muss ich wirklich sagen, ich halte das für sehr sehr schwierig, diese ganze Sache. Und das alles hat zu solchen Verwerfungen und Irritationen der SPD-Mitgliederschaft gekriegt, beigetragen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und es gibt Gründe, warum die SPD momentan nur noch bei 17% ist. Das kommt ja. nicht vom Himmel gefallen. Wir haben in den letzten 20 Jahren, 10 Millionen unserer Wähler verloren und circa 500.000 Mitglieder. Und es gibt keine Konsequenzen. Es ist nicht so, dass es eine Gruppe gibt, eine Bestandsgruppe, die das mal analysiert, woran das liegt. Und wo man sagt, ach du meine Güte, wir haben ja hier gewaltige Fehler gemacht, weil das kommt ja nicht vom Himmel gefallen. So. Und jetzt hat du gesagt, das kann man auch für andere Parteien nehmen. Und da sage ich, das stimmt. Nur ich kann es für die SPD definitiv erklären, warum es, was hier alles schiefläuft. Bei der CDU, FDP, Grüne und so, da kann ich es nicht so genau sagen. Aber innerhalb meiner Partei kann ich genau sagen, dass das, was hier abgeht, sehr abgespaced ist. Und dass es mir ausschaut, als ob man die Partei absichtlich schrottet. Und wenn wir jetzt an den Ausgangspunkt unseres Gesprächs gehen, dass die Finanzelite ja, alles dominiert und manipuliert, dass sie wie Piraten, die Parteien, neoliberal gekapert haben. Und dann ergibt das alles jetzt auch einen Sinn. Ja. ja, ja dann ich versteht ich man das. Ja, zum Beispiel auch die Piratenpartei, die kam ja auch gekapert vor. Dass alle, Also mein Eindruck war, dass dass alle Leute den Datenschutz halten sollen, damit die EU-Datenschutzverordnung durchkommt. Und wo sie durchgekommen ist, braucht man die Piraten nicht mehr. Genau. Genau. Und so und so muss man das verstehen, dass das alles nur ein Spiel ist, aber wir müssen irgendwann begreifen, dass hinter den Parteien inzwischen starke Interessengruppen stehen, die sie beeinflussen. Und ich erinnere an diesen Moment des Gesprächs ja, sehr gerne an den Horst Seehofer. Man mag ja von ihm halten, was man will. Aber der Herr Innenminister hat zu einer Zeit, als er noch bayerischer Ministerpräsident war, in einer Fernsehveranstaltung davon gesprochen, dass die, die äh, gewählt sind, nichts zu sagen haben. Und die, die was zu sagen haben, sind nicht gewählt. Und das halte ich für. Sehr bemerkenswert. Das müssen wir verstehen. Solche Aussagen sind gefällt worden im Fernsehen. Hm. Und die müssten normalerweise zu großen Diskussionen sofort bei Anne Will und Frau Ilne und heißen ja warum sofort müsste das überall diskutiert werden, wieso der, der Seehofer sowas sagen kann. Ja, was ist das für ein Hilferuf? Warum nennt er und warum nennt er keinen Namen? mal, dass es auch für Menschen wie Herrn Seehofer Grenzen gibt, wie weit er gehen kann. Ach, der kriegt da bestimmt Polizeischutz oder äh, ja. was weiß ich, was er, was er, was er braucht, die um frei Kinder, reden zu können. Polizeischutz gekriegt hat, ja. <lacht> genau, also wir müssen verstehen, ja, nochmal der tiefe Staat, über den ich vorhin gesprochen habe, den Herr Pohlmann äh, als dualen Staat begreift, hm. ja, und formuliert, das müssen wir verstehen, dass es hier einen Staat im Staat gibt, der operiert, beispielsweise bei NSU oder Gladio oder beispielsweise auch, wenn es um die Wirtschaft geht. Und da möchte ich wirklich eines deutlich machen. Wir haben... Nach 1945 die Situation gehabt, dass beispielsweise unsere Medien, unsere Zeitungen die Genehmigung bekommen mussten von den Alliierten, dass sie aktiv werden dürfen. Das weißt du. Ne? Die durften ja. nicht einfach aktiv werden, die mussten das vorlegen, Das sind die geprüft worden und dann durften die aktiv werden. Und da ist es interessant, beispielsweise. Dass der Herr Mannen vom Stern und auch der Gründer des Spiegels, der Herr Augstein, beide früher für die SS-Pressestelle gearbeitet haben. Also Leute, und die man in der Hand hat. Würde man Herausgeber von der sogenannten linken ja? nicht vermuten, dass sie in diesen äh, Stellen vor 45 aktiv gewesen sind. Hm. Und wenn man versteht, dass der Gründer des BND, der Herr Gehlen... Ach, Fremde Hero Ost war der doch. der genau, Aufklärungsgruppe Ost, hm. auch ein engagierter Nazi war, den die Nazis eigentlich hängen wollten und dass er aufgrund seines Wissens dann nach Amerika geholt wurde und dort CIA-Mitarbeiter wurde und dann war sie als BND-Chef nach Deutschland geschickt wurde. Und wenn wir begreifen, wie die USA unser System lenken und dass, es, dass beispielsweise die CIA gegründet worden ist, ausschließlich von Bankern, es waren alles Banker, die da bei der CIA aktiv waren. Und das würde man auch nicht erwarten bei einem Geheimdienst, oder? Das ist genau. mir neu, ich wüsste gerne gar nicht Dann verstehst, verstehst du, äh, in welche Richtung das Ganze läuft, dass diese ganze Politik und die... die äh, da hätte ich gern die Quelle. Nachrichtendienste, dass alles auch mit Wirtschaft zusammenhängt, ja? Ja, also ich habe immer gedacht, dass praktisch praktisch, ähm, das eine ist das, was sie bei Thinktanks und NGOs machen, diese Vorschieben-Finanzelite, und das andere, so mit Strategie der Spannung, ob es jetzt das mit mit NSU ist oder mit LADIO, dass äh, ähm, das, das eher über Geheimdienste läuft. Aber die Verbindung zwischen Finanzelite und Geheimdiensten, das ist mir bisher noch nie, nicht so ganz klar. Da sehe ich nur kleine Puzzlestücke. Und also wie gesagt, ich beschäftige mich seit, äh, wenn du in die Politik äh, gehst, dich da engagierst, musst du dich ja irgendwie festlegen, was du machen willst und so, ja, ob sie Sozialpolitik äh, dein Thema ist oder Finanzpolitik oder Umweltpolitik oder was, ja, oder äh, Kulturpolitik, ja, jeder hat so sein Themenfeld und ich bin damals als junger Sozialdemokrat zur Bundeswehr gegangen und war dort äh, im Stabsdienst tätig und habe gesagt, mich interessiert Verteidigungspolitik und mich interessieren, interessiert die Arbeit der Dienste. Und was sind verdeckte Operationen? Und damit beschäftige ich mich seit 35 Jahren und sehe deswegen manche Dinge halt ja, anders wie Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben. Und ich kann nur sagen, es schließt sich der Kreis. Wenn man das versteht, was ich eben gesagt habe, dann versteht man, dass diese Nachrichtendiensttätigkeit, dass das nicht nur was Militärisches, sondern sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat. Und dann, wenn du dann verstehst, dass Herr Buffett von einem Krieg redet, der hier geführt wird, von der Finanzelite, und jetzt den Hintergrund hast, den ich gerade dargestellt habe, dann verstehst du die Zusammenhänge. Dann begreifst du, dass alles zusammenhängt. Du darfst das nicht isoliert sehen, sondern du musst die Verbindung miteinander sehen, dass alles durchdrungen ist. Wenn man jetzt so bei der 99%-Bewegung ja. mitmachen möchte, der größte Mehrwert, den ich bisher sehe, ist, dass da Inform wichtige Informationen zusammengeführt werden, die vielleicht noch verstreut sind, dass es hilft, Puzzleteile zusammenzusetzen dass, und äh, dass dann vielleicht später die 99%-Bewegung auch mehr... Mehr Aktionen macht aber jetzt erstmal, dass es darum geht, Wissen zusammenzutragen? Genau, 100 Prozent. Also es gibt viele, die nicht tagtäglich fast drängen, aktiv zu werden. Und das Problem, das wir natürlich haben, ist, wenn wir die Leute nehmen, die aus allen politischen Richtungen kommen, wir haben bei uns wirklich Leute aus allen Lagern, weil die 99 Prozent... Bedeutet, ich will das auch nochmal erklären mit den 99%, weil viele schnallen das ja überhaupt nicht. Viele sagen, Olaf, du wirst doch niemals die 99% zusammenkriegen gegen die 1%. Und da sage ich, du hast das Ganze jetzt nicht verstanden. Das reichste 1%, das ist die Finanzelite. Okay, das sind die Multimilliardäre mit ihrem Anhängsel. Und der Herr Buffett sagt, seine Klasse, also diese Finanzelite, führt einen Krieg gegen uns. Das heißt, die 99% sind es, gegen die ein Krieg geführt wird. Das heißt nicht, dass sie zusammenhalten. Das heißt nicht, dass sie alle einer Meinung sind. Aber die 99% sind definitiv die, die angegriffen werden. Ob sie es verstehen oder nicht, ist vollkommen egal. Aber sie werden angegriffen. Und das, worum es mir geht, ist, die Menschen ein Stück weit zu sensibilisieren und wach zu küssen, dass sie angegriffen werden. Und wenn sie das schnallen und dann begreifen, dass es besser ist, gemeinsam erstmal zu stehen und sich nicht untereinander zu keilen gegen die Finanzelite, dann haben wir eine echte Möglichkeit, viele zu werden und uns zu wehren. Und das müssen wir natürlich erstmal in die Köpfe der Menschen reinbringen. Und es war der große SPD-Gründer Wilhelm Liebknecht, für den ich einen 2,30 Meter großen Gedenkstein 2013 gesetzt habe, der sagte, Wissen ist Macht. Und ich kann euch alle, die ihr dazu hört, nur aufrufen, begreift es. Wir müssen erstmal das Wissen ansammeln, um zu begreifen, wie wir gefoppt werden. Und wenn wir das begriffen haben, wie sie uns teilen, um herrschen zu können, was sie für Aktionen machen, das ist schon gigantisch, um uns quasi gegeneinander zu hetzen, Erst dann, und sehen, wie wir manipuliert werden, erst dann können wir gemeinsam auf die Straße gehen. Das kann ich euch nur sagen. Zuerst müssen wir uns hinsetzen, das verstehen und dann können wir, wenn wir es verstanden haben, und dann können wir Aktionen durchziehen. Ja? So. Aber zuerst wünschte ich mir wirklich, die Leute würden sich von Yasinah mal die Videos anschauen um zu begreifen, was hier für eine Manipulation der Menschen stattfindet. Jedes Einzelne, der hier zuhört, wird manipuliert. Ich habe so vorhin die Beispiele genannt. Und ähm, ich habe ja auch ein Zehn-Punkte- Programm mal aufgestellt, zum Beispiel zur Migrationspolitik. Also man muss ja einfach sehen, es gibt ja Themen, die überschatten einfach alles. Die überlagern die gesamte Diskussion um Sozialpolitik, um alles. Und ähm, hier habe ich, wie gesagt, auch mal ein Programm aufgestellt, das ich auch auf unsere Seite gestellt habe, um zu sagen, ich habe zu 99% nur positive Reaktionen erfahren. Und das finde ich also auch schon schön. Ja? Da würde mich interessieren, ich habe mir die Punkte ja durchgelesen, ja. Und, ähm, da legst du ja auch einen Schwerpunkt auf Fluchtursachenbekämpfung. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja. ist hier die Fluchtursache Nummer eins, ist ungerechte Handelspolitik? Ja. Also man muss ja einfach mal verstehen, ja? wo kommen die ganzen Menschen her? So, und da kommen sehr viele aus den Entwicklungsstaaten, insbesondere aus dem afrikanischen Bereich, ne? Und mittlerer Osten und so, nahe Osten. Und ähm, wenn man realisiert, dass es die Staaten waren, sage ich jetzt mal, äh, die europäischen Staaten waren, die äh, in der Zeit der Kolonialisierung, über Afrika hergefallen sind, schon vor hunderten Jahren, und dass Afrika eigentlich ein saureicher und kein armer Kontinent ist, und dass wir bis heute diesen Kontinent brutalst ausbeuten, unsere Finanzelite Europas, beute diesen Kontinent aus. Ja. Und dass wir so dreist und frech sind und davon in der öffentlichen Debatte reden, dass wir Entwicklungshilfe leisten müssen dann ist das ein Schlag ins Gesicht eines jeden Afrikaners. Das, was wir eigentlich hier machen müssen, ist, dass wir nur aufhören, diesen Kontinent so brutal auszubeuten. Und jeder, der sich ärgert darüber in Deutschland, dass so viele Migranten hier nach Deutschland strömen, der muss für afrikanische Produkte bereit sein, mehr Geld zu zahlen. Und für afrikanische Rohstoffe. Der müsste mal gehen gegen unsere Konzerne, die diesen Staat, diesen Kontinent ausbeutet. Das heißt, die Ursache sind die Finanzelite in Europa, die diesen Kontinent ausbeutet. Es geht nicht darum, dass wir mehr Geld bezahlen sollen für unsere Produkte. Es geht darum, dass wir mal hingehen und unserer Finanzelite sagen, hört mal, halte die Bälle mal ein bisschen flacher. Wir haben vorhin über CETA und TTIP gesprochen. Aber was wir vollkommen ignorieren ist, dass die Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit den Afrikanern gemacht hat. Und das ist ja eine Ausbeutung. Ja, Excellence. wenn man das versteht, dass wir jetzt auch noch den Freibrief gegeben haben, äh, diesen Kontinent auszubeuten und dass hier hunderttausende Jobs in Afrika kaputt gegangen sind, ja, glaubt ihr, das sind Leute, die haben gut gearbeitet in Afrika, die waren auch dort in den Firmen gut engagiert und sagen jetzt, na Moment mal, irgendwie muss ich doch meine Kohle verdienen und wenn ich es in Afrika nicht kann, ne, dann gehe ich doch nach Europa und arbeite dort. Das müsst ihr verstehen. Hm. Unsere Finanzelite bereitet doch den Boden dafür und dann tun unsere Geheimdienste dort Kriege inszenieren. Man muss sich einfach klar machen, dass der frühere NATO-General, äh, der oberste NATO-General, Wesley Clark, 2007, 2008 vor laufenden Kameras gesagt hat, dass sie, sich inzwischen bewahrheitet. die Leute integrieren will, denen überhaupt nur beibringen will, welche Menschenrechte hier gelten, was unsere verfassungsmäßige Ordnung ist, ins Sozialsystem integrieren will, dann kann man das ja auch nur, ich sag mal, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreitet. Das muss man ja in jedem Einzelnen eine gewisse Menge erstmal beibringen. Wenn so viel auf einmal kommt, dann haben wir Ghettobildung. Wohnungen in Deutschland fehlen und ich frage mich, wie soll der Familiennachzug gelingen, wenn uns jetzt schon 1,1 Millionen Wohnungen fehlen? Bevor wir Menschen hier aufnehmen, hätten wir doch erstmal das Sozialwohnungsprogramm aktivieren müssen. Oder Hast du den Eindruck, dass wir hier massenweise Sozialwohnungen bauen? Nee. Hessischen Landtagswahlkampf sehe ich überall Plakate, Mietwahnsinn stoppen, mehr bezahlbare Wohnungen. Ich muss wirklich fragen, habt ihr sie noch alle? Das hätten wir doch schon seit 2015 umsetzen müssen. Die SPD beispielsweise ist doch an der Regierung. Und bevor man die Menschen reinholt, muss man doch das machen. Und wenn man. Sie hätten, hätte man sofort Sozialwohnungsprogramme machen müssen. Und das ist das, wo ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Und eine andere Sache, die SPD hat gefordert, den Satz ja, für die Rente festzuschreiben, bis 2040 hast du das mitgekriegt. Und dann hat die Frau Merkel, der SPD widersprochen und hat, gesagt, das ginge nur bis 2025, weil das wäre nicht bezahlbar. Die Frau holt Hunderttausende Menschen ins Land, die hier aus diesem Topf die Gelder rausnehmen, weil sie nicht arbeiten können, und dann sagt sie auf der anderen Seite, die Rente ist nicht in dem Maße weiter zu zahlen, weil nicht genug Geld in der Kasse ist. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, man sieht doch, was das für Beschleuniger sind hm. der Radikalität in Deutschland. Ich, Und jetzt ja. habe ich ja ein bisschen eine Kritik vorgetragen an den regierenden Parteien, okay? Hm. Und ich muss jetzt die Möglichkeit haben, aber die andere Seite zu beleuchten, hm. damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ja. Es war kürzlich in den, in, eine, in den Zeitungen, in den Medien gestanden, dass diese ganze Migration seit 2014, dass uns das vielleicht noch in ein, zwei Jahren dazugenommen oder drei Jahren dazugenommen, wird uns das insgesamt mindestens 120 Milliarden Euro kosten. Das ist ja billiger als die Bankenrettung. Die Bankenrettung hat uns damals 68 oder 63 Milliarden gekostet und äh, insgesamt, äh, wir reden jetzt von der, von der äh, Lehman Brothers-Kiste, ja, und insgesamt waren das 800 Milliarden auf der ganzen Welt. Mhm. Aber nur Deutschland hat es 63 Milliarden gekostet und jetzt sind wir nochmal bei 120 Milliarden. Ach, okay, weil das ja in Kapitalerhöhung gegangen ist und das Geld nicht alles weg gewesen ist. Okay, verstehe. Ja, ja, ja. ja. So, und jetzt, also das Geld ist die der Milliarden weg. Ja. So, und jetzt muss man Folgendes verstehen: Wenn jetzt ein Migrant nach Deutschland kommt und der kriegt jetzt hier Gelder und wie viel wird er so bekommen? Der kriegt dann die Wohnung bezahlt, der kriegt die Lebensmittel bezahlt und so. Ja, also wie viel wird er haben? Weiß nicht. Hat er 800 Euro, 900 Euro, keine Ahnung. So, die Frage ist, wie lang wird er dieses Geld, das ihm zur Verfügung gestellt hat, wie lang wird er das haben? Und da sage ich dir, der wird das nicht länger wie einen Monat in der Regel haben. Der wird dann nicht sehr viel sparen können. Und jetzt ist doch die Frage, wer kriegt eigentlich das Geld? Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir realisieren, dass dieses ganze, die ganze Situation dazu geführt hat, dass das für unsere deutsche Wirtschaft, ein unwahrscheinliches Konjunkturprogramm gewesen ist. Und wenn wir begreifen, dass der kleine Mann in der Regel die Steuern zahlt in Deutschland und dass die großen Konzerne, die hier aber gewaltig partizipieren an allem, dass sie ja ganz wenig Steuern zahlen, und dann müsste ich jetzt eigentlich mal von der AfD Folgendes wir wünschen, was sie sagt. Sie müsste sagen, wenn hier 120 Milliarden, insbesondere in die deutsche Wirtschaft, fließen, dann müssen die auch mehr Steuern bezahlen und nicht nur die kleinen Leute. Verstehst du was? Ja, Konzerne, Argumentation sind ja folgen. Konzerne sind ja von der Rechtsform meistens Kapitalgesellschaften, also Körperschaftsteuersatz rauf oder... Falls mal eine Personengesellschaft ist, Spitzensteuersatz zur Einkommenssteuer rauf für die Beteiligten? ist, ist Man Das kann vielleicht alles die Mögliche machen. Nur es geht einfach darum, dass die AfD irgendwann auch mal erklären müsste, dass die großen Firmen, die großen Konzerne überdimensional an dieser ganzen Flüchtlingsmigrationswelle verdienen ja. und die kleinen Leute bezahlen und dass sie dann auch fordern, dass die Großen mehr bezahlen müssen. Sie müssen ihren Anteil leisten. Und jetzt... Sage ich dir, Frau Weidel ist war früher bei Goldman Sachs, sie ist nicht blöd. Sie ist nicht blöd. Herr, sie weiß das ganz Herr, genau. Herr Barroso ist heute bei Goldman Sachs und da hat man die ganzen Mechanismen mit der Troika gemacht, als er Kommissionspräsident war. Mhm. Aber das, was ich sagen will, ist, warum fordern die das nicht? Und daran müssen die Menschen doch sehen, dass das alles, egal von wo es kommt in der Politik, die kleinen Bürger sind die Verarschten. Die 99% sind die Opfer. Und diesen Vorwurf muss ich leider der Politik von links bis rechts machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den einen mehr oder weniger mag. Ich muss irgendwann einfach objektiv die Situation betrachten. Und muss dann zu dem Ergebnis kommen, dass hier einiges schief läuft dass wenn der Herr Steinmeier, unser Bundespräsident, davon redet, dass eben viele Menschen sehr böse über die Demokratie reden und so, er meint zu Unrecht, ich sage sehr zu Recht, sehr zu Recht, wenn die überwältigende Mehrheit keine Freihandelsabkommen will und dann werden sie ohne Parlamentsbeschluss durchgesetzt, dann ist das sehr frech. Der ESM, der überhaupt nicht mit der Gesellschaft diskutiert worden ist. Ich habe damals in der SPD das diskutieren wollen. Es gab keinen Parteitag, wo man über den ESM diskutiert hat. Es wurde uns überhaupt nicht erklärt, was das ist. Ähm, es ist noch mehr passiert. Man hat ja. sogar Volksfleckklagen gemacht, ja, also ich, um äh, das ich Grundgesetz aufzubrechen. Und er hat ja. den Mitgliedern nicht gesagt, ja. was das war. Sein. Und ich sage, weil man das weiß und weil man eben nicht darüber redet, egal ob von links oder rechts, das ist alles von der Finanzelite letztendlich spielt das denen in, den, in die Hände und äh, man möchte dieses System hier gerade schrocken und die, die die Hoffnung haben, dass es dann besser wird, na also, Die sind aber sehr blauäugig. Also die Finanzelite macht hier nichts, um ja. es besser zu machen für uns, okay. sondern um dann diktatorische Maßnahmen zu haben, ja. um exakt das durchzusetzen, was sie dann wollen, wo wir jetzt noch Widerstand leisten können. Also klar. Ähm, da wir ungefähr zwei Stunden jetzt Interview haben, ja. würde ich, <lacht> okay. ich gerne langsam zum Schluss kommen. Ja. Also ich würde es jetzt mal zusammenfassen, 99% Bewegung lohnt sich vor allem erstmal äh, Info Informationen auszutauschen, zu gucken, was kann man gemeinsam, wie kann man äh, seine Puzzleteile zusammensetzen und dann gucken, ähm, welche Aktionen macht man dann gemeinsam oder wie lässt man sich inspirieren von den 99% Bewegung? Ja, wir werden Aktionen machen, wir werden aktiv werden. Wir werden das machen, ganz klar. So wie wir jetzt in Brandenburg waren und dort sehr erfolgreich waren wir waren ja auch im in, in, in Fernsehen, ja, im russischen Fernsehen, hat man sehr wohl wahrgenommen, dass es hier Menschen gibt, die sehr friedlich fertig sind und es war auch bei der Tagesschau hat man uns also auch äh, quasi zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir waren da schon erfolgreich dafür, dass wir noch eine sehr junge Bewegung äh, sind mit jetzt erstmal 2000, ich weiß gar nicht, 800 äh, Unterstützern oder so. Ja, äh, das wächst ja alles noch äh, gut. Das wird also alles äh, noch kommen. Aber das, was für die Menschen erstmal wichtig ist, ist, dass sie begreifen, dass es sinnvoll ist, sich mit uns zu verknüpfen. Wir sind nur gemeinsam stark und Aufklärungsarbeit ist absolut angesagt. Und aus diesem Wissen heraus werden wir dann Aktionen machen und wir wollen auch beispielsweise die. Aufstehen, ja, wir wollen mit aufstehen von Sarah und Oscar wollen wir mit aufstehen. Aber wir wollen auch Einfluss nehmen auf Oscar und Sarah und, und die Aufstehen-Bewegung, äh, indem wir deutlich machen, dass das, was Bernie Sanders mit der 99-Prozent-Bewegung ja, äh, gemacht hat in Amerika und was Corbyn macht in äh, Großbritannien, dass das auch hier in Deutschland stattfinden muss und ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass beispielsweise diese Sammelbewegung von Oskar und Sarah die AfD einfach als Feindbild nimmt, sondern es geht darum, dass die Leute, die verzweifelt sind, die aus Verärgerung zur AfD gehen, dass man diese Menschen wieder mit ins Boot holt für eine große Widerstandsbewegung gegen das Finanzkapital, dass uns das alles einpackt. Darum geht es. Und da wollen auch wir als 99%-Bewegung unseren Anteil leisten, weil bei uns sind ja wirklich Menschen aller Couleur, aller politischen Richtung, bei uns sind Unternehmer genauso wie Arbeitslose und Obdachlose, alles, weil so sind die 99 Prozent und alle werden angegriffen und ich kann euch nur auffordern, schaut euch das mal an und macht mit. Das wäre toll. Wir sind nur gemeinsam stark. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Die Kontaktmöglichkeiten äh, werden wir dann entsprechend einblenden. Klasse, ich bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Interview mit mir zu führen und vor allem den lieben Zuhörern, dass sie mir die Gelegenheit auch gegeben haben, mich hier vorzustellen. Vielen, vielen lieben Dank. Danke.